Hallo, herzlich willkommen bei Asra Blog. Ich bin Asra und ich zeichne Comics. Meine Grundschullehrerin im allerersten Schuljahr, meine erste Lehrerin, die hat mir mal einen Aufsatz zurückgegeben, den hat sie nicht bewertet. Für mich war das wie eine Ohrfeige. Ich habe diese Lehrerin geliebt. Sie hat mir aber was Wichtiges gesagt, das war wichtig für mein ganzes Leben, vor allem für meine Kunst. Ich hatte den Aufsatz für sie geschrieben, ihr sollte der gefallen. Und ich wusste genau, was Erwachsenen gefällt. Ich wusste genau, wie ich zeichnen musste, um A's und O's und eine zu kriegen. Ähm, meine kleine Geschichte wimmelte nur so von Meister Kunterbund und Bienchen Sumsi Brumm. Äh, meisten Erwachsenen gefiel das, aber meiner Lehrerin wohl nicht so. Sie sagte zu mir: ähm, Schreibt lieber was Eigenes. Ähm, hier auf Asra Blog zeige ich euch meine Arbeiten aber auch was mich berührt und was mich nachdenklich macht und was mir am Herzen liegt. Viel Spaß!